In und mit diesem Video möchte ich kurz erläutern, wie es sich mit dem Thema Governance in Organisationen bzw. von Organisationen und in Netzwerken so verhält. Dabei habe ich mir überlegt, eine besondere Form der Präsentation zu wählen, weil ein Video ja aus Bewegtbildern besteht und eine reine Präsentation von PowerPoint nicht so ganz bewegt daherkommt. In diesem Sinne Starte ich jetzt mit dieser Prezi-Präsentation und bin schon gespannt, wie das als Video wirkt. Als erstes ist es natürlich sinnvoll, sich mit dem Begriff Governance selbst auseinanderzusetzen. Er meint tatsächlich so etwas wie Steuerung im Sinne von regiert werden, ist auch genügend breit und offen, um sowohl vielfältige Organisationen zu umfassen, als auch natürlich das Thema Netzwerke aufzufangen. Insofern kann der Begriff der Governance natürlich auf jede beliebige Organisation übertragen werden, was ihn zwar etwas unscharf macht, aber trotzdem kennzeichnet, um was es dabei geht. Das gilt natürlich auch und gerade für digitale Organisationen. Normalerweise werden beim Begriff der Governance vier Prinzipien zugrunde gelegt. Zum einen die Accountability, also die Rechenschaftspflicht der Organisation. Zum anderen die Responsibility, also die Verantwortlichkeit der Organisation und natürlich von bestimmten Strukturen oder Personen in der Organisation die Transparency, also die Offenheit der Strukturen und Transaktionen oder auch Prozesse und schließlich auch das Prinzip der Fairness, also wie sich eine Organisation oder auch ein Netzwerk gegenüber anderen Beteiligten und Stakeholdern verhält. Aus meiner Sicht ist das die Anwendung einer ursprünglichen Kollaboration auf den Kontext einer Organisation oder eines Netzwerks. Nur mal zurück zum Begriff der Governance. Ich finde, er ist gut geeignet, unser Thema, nämlich das der Steuerung digitaler Organisationen, näher zu beleuchten und dabei darauf zu schauen, wie es sich konkret mit Entscheidungsprozessen beispielsweise in diesen Organisationen verhält. Gehen wir nun weiter zur Frage von Netzwerken und Organisationen, bzw. des Verhältnisses dieser beiden Einheiten. Dabei wäre der erste für mich wichtige Punkt der, dass es sich bei Netzwerken um Dinge handelt, die schon sehr alt und in allen menschlichen Gesellschaften vorfindbar sind. Eine sehr schöne Definition findet sich in der Wikipedia. Charakteristisch für die Neuzeit ist aber tatsächlich, dass sich Netzwerke insbesondere in Organisationen herausbilden und ein Stück weit das Rückgrat von Organisationen ausmachen. In der Literatur wird oft auch von informellen Netzwerken in diesem Zusammenhang gesprochen bzw. von informellen Organisationsstrukturen. Auch hier denke ich, dass man die Kollaboration als Grundlage des Netzwerkens und von Netzwerken selber sehen kann. Das liegt insbesondere daran, dass sich die Beziehung, die in Netzwerken kennzeichnend ist, eben nicht auf einzelne isolierte Individuen rückführbar ist, sondern eben darin besteht, dass es sich um kollaborativ agierende Menschen handelt. Das gilt letztlich auch für persönliche Netzwerke, das sich als Struktur mehrerer Personen und als gegenseitiges Interaktionsgeflecht herausbildet. Es gibt hier ganz spannende Möglichkeiten der Netzwerkanalyse, um zu schauen, wie hilfreich diese auch für die Persönlichkeitsentwicklung sind oder sein können. Ganz entscheidend wiederum für die Frage von Netzwerken in Organisationen ist, dass sie nicht hierarchisch bestimmbar und einsetzbar sind. Sie bleiben, wie sich bereits in der Kollaboration zeigt, freiwillige Zusammenschlüsse, die sich aufgrund der gemeinsamen Interessen der darin befindlichen Menschen ergibt. Auch hier der schöne Hinweis aus der Wikipedia, dass der dominante Modus eben der von Verhandlungen ist und eben Entscheidungen auch gemeinsam in irgendeiner Art und Weise getroffen werden. Noch einmal zurück zu diesem Punkt. Netzwerke und insbesondere Netzwerke in Organisationen ist etwas Typisches für die Neuzeit. Und es ist im Rahmen der digitalen Transformation ganz zentral, sich mit diesen unterschiedlichen Verständnissen der Entitäten auseinanderzusetzen. Daraus lassen sich dann auch verschiedene andere Überlegungen ableiten. Eine typische Form von Netzwerken in Organisationen, insbesondere in digitalen Organisationen, sind beispielsweise die sich daraus ergebenden Communities. Das ist der nächste Punkt, auf den wir jetzt kommen werden. Wenn wir über digitale Communities reden, dann geht es zunächst mal um einen ziemlich alten Begriff, nämlich den der Gemeinschaft, der eine direkte Übersetzung von Communities eben ins Deutsche darstellt. Gemeinschaften gelten als die ursprünglichste Form des Zusammenlebens und als Grundelement der Gesellschaft. Und auch hier ist es wieder so, dass das Wir-Gefühl, das hier beschrieben wird, etwas ist, was mit der Kollaboration ganz untrennbar verbunden ist. Man könnte es auch umgedreht sagen, dass sich aus der Kollaboration der jeweiligen Akteure die Communities ergeben. Das gilt wiederum eben auch für Organisationen und deren Netzwerke. Eine Online-Community ist demgegenüber eben eine organisierte Gruppe, eine Gemeinschaft, die über das Internet miteinander agiert und kommuniziert und wiederum in Organisationen eben auch virtuelle Räume dafür benutzt. Empirisch bekannt und letztlich auch unternehmensweit beziehungsweise in den Wirtschaftswissenschaften anerkannt gibt es Communities of Practice, deren Beschreibung ebenfalls nicht zufällig an das Thema Kollaboration erinnert. Hier quasi eine dieser Beschreibungen, die eine Community of Practice als praxisbezogene Gemeinschaft von Personen darstellt, die ähnliche Aufgaben haben, voneinander lernen und letztlich auch miteinander kommunizieren. Er ist deshalb nicht gleichbedeutend mit dem Begriff Arbeitsgemeinschaft, weil die Zusammenarbeit in Communities of Practice wiederum auf freiwilliger Basis anhand gemeinsamer und gleicher Interessen erfolgt. Vielleicht ist das ein schönes Bild und ein schönes Symbol für diese Art der Zusammenarbeit in Communities of Practices oder eben in digitalen Communities. Nochmal zurück, Communities, Gemeinschaften, sind die ursprünglichste Form des gemeinsamen Zusammenlebens. Sie ergeben sich relativ direkt aus der Kollaboration und der Kollaborationsfähigkeit von Menschen. Immer zum letzten großen Punkt, nämlich zur Frage von Netzwerken in Organisationen. Und auch hier ist für mich wieder der Zusammenhang zur Kollaboration sehr wichtig. Jörg Süder beschreibt das eigentlich sehr schön, wenn er über Unternehmensnetzwerke schreibt, in seinem Aufsatz zum Verhältnis von Netzwerken und Konzernen. Dabei untersucht er bzw. bezieht er sich auf Netzwerke mehrerer Organisationen, die sich letztlich auch herausbilden können und ebenfalls natürlich durch spezielle Beziehungen ausgezeichnet sind, die eine Reflexivität zum Ausdruck bringen, vor allem aber auf eine Austauschlogik basieren, die unabhängig von Markt und Hierarchie funktioniert. Mit anderen Worten, auch hier geht es um das Wir einer Gruppe, um die gemeinsamen geteilten Intentionalitäten, also Handlungsabsichten. Am Ende lassen sich also auch Organisationsnetzwerke als Beziehungen begreifen, die kooperativ bzw. kollaborativ arbeiten und dabei organisationsinternen Beziehungen und Netzwerken sehr ähnlich sind. Über diese Netzwerke kann man natürlich auch nachdenken, quasi reflektieren darauf und sich überlegen, wie die eigene Organisation hier eingebunden ist in ein umfassenderes Netzwerk. Beim Überlegen, was es bedeutet, also quasi bei der Reflexion auf Organisationsnetzwerke, geht es auch sehr schnell dazu über, sich die Grundsätze einer Kollaboration klarzumachen weil sie auch hier wieder voll sichtbar wären. Zumindest beschreibt Jörg Südow das ganz schön, indem er darstellt, dass sich die Austauschlogik auch an Reziprozitätsnormen orientiert und sozial eingebunden ist. Für Jörg Südow ist hier der Schritt zu einer virtuellen Organisation nicht mehr weit, virtuelle Organisation verstanden als eine Möglichkeit, sich eben auch im digitalen virtuellen Raum auszutauschen. Im Prinzip also alles das abzubilden, was ich einführend schon mit der Frage der Informatisierung aufgegriffen habe. Hier am Ende nochmal ein schönes Bild, das das darzustellen vermag, wie sich das dann mit verschiedenen Akteursnetzwerken verhält. Das spiegelt sich letztlich auch auf globaler Ebene wieder und zeigt noch einmal, wie weit verbreitet die Informatisierung vorangekommen ist, wie weit sie global verbreitet ist und warum gerade das Internet mit dem sozialen Handlungsraum, mit dem virtuellen Handlungsraum die Basis dafür bildet, am Ende kann man sicher auch für Organisationen sagen, dass sie eigentlich mehr dem Prinzip offener Systeme entsprechen als dem geschlossener Systeme. Insbesondere, weil sie über die Netzwerke wiederum Kontakt zu anderen Organisationen haben und sich hier Beziehungen aufbauen bzw. Beziehungen gepflegt werden. Eine Governance, eine Steuerung muss all diese Aspekte berücksichtigen, soll sie hilfreich und sinnvoll in Organisationskontext funktionieren. Genauso ist aber eine Governance auf globaler Ebene denkbar, wenn sie die entsprechenden Netzwerkbeziehungen abbildet und einbezieht in das, um was es bei einer so weitreichenden Lenkung einem Regiertwerden auf dieser Ebene eben geht oder gehen kann. Am Ende noch einmal zurück zur sozialen Kollaboration, die sich eben auch auf dieser transnationalen und globalen Ebene zeigt oder zumindest zeigen kann und bei der nicht zu Unrecht darauf verwiesen wird, dass es um eine Analyse der Beziehungen geht im Netzwerk, weniger um eine Analyse der einzelnen Akteure. Es geht also noch einmal hier um das Ruleset und nicht um das Mindset der Betroffenen. Am Ende stellen sich natürlich auch eine ganze Menge Fragen an dieses Thema, die ich jetzt aber nicht mehr im Einzelnen ausführe, sondern die ihr nachlesen könnt. Ich habe sie hier einmal beispielhaft aufgelistet. Daneben gibt es aber sicher noch eine Menge Fragen mehr.